Bei microsoft excel gibt es die möglichkeit automatisch beim öffnen die daten zu aktualisieren wie man das macht das sehen wir uns nun an ich habe hier eine neue excel datei erstellt diese excel datei besitzt eine abfrage auf eine webseite die mir die aktuellen edelmetallpreise anzeigt nun gibt es die Möglichkeit in Excel unter dem Bereich, unter der Rubrik Daten, Abfragen und Verbindungen in diesem Fenster auf Eigenschaften zu gehen. Und hier versteckt sich die Option Aktualisieren beim Öffnen der Datei. Ich setze dieses, bestätige mit OK. Speichere die Datei und beim nächsten Mal öffnen wird automatisch die Abfrage aktualisiert. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.